Hey Leute, willkommen zurück zu Metro 2033. Wir legen direkt los. Mal schauen, wie wir rauskommen. Da wir letztes Mal aufgehört haben. Richtig, in dieser U-Bahn-Station. Äh, wir haben dem Herrn da vorne ja vorhin geholfen, die Station zu retten. Also, jetzt Mal. Und jetzt müssen wir irgendwem Bescheid geben. Über Funk. Boah, ich hasse die Station. Das ist noch ein Teil, den ich schon gespielt habe. Ich habe letztes Mal gesagt, mir ist die Aufnahme irgendwie äh, abverreckt. Und ich weiß nicht wieso. Aber diesen Teil habe ich noch gespielt. Nicht mehr viel weiter als hier. Aber das gab es noch. Und deswegen kenne ich den Teil schon. Und ich finde es voll mühsam mit diesen kleinen Rattenviechern. Oder nicht mehr ganz so kleine Rattenviecher halt. Okay, aber ich weiß auch nicht, wo der genaue Ausgang ist. <lacht> okay, die gehen in die Erdlöcher rein. Ich glaube, das bringt gar nichts, alle zu töten. Ich glaube hier laufe ich. Ich laufe einfach mal ein bisschen schneller. Außer der verfolgt mich jetzt gerade hier hoch noch, dann kann ich den töten. Aber ich suche jetzt einfach gerade jeden Weg mal. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus hier. Hoffe ich mal. Okay, wir speichern. Jo, das sieht gut aus. Okay, warte, warte, warte, warte, warte. Soweit ich weiß, ist es hier gar nicht dumm, mit einer Gasmaske rumzulaufen wegen dem Rauch. Ja, die gehen auch in Wandlöcher rein. Boah, es ist das eklig. Irgendwie konnte ich die abwischen. Na, das wollte ich doch nicht. Ich meinte, irgendwie kann ich die sauber machen, aber... Äh, hier oben finden wir sicher ein Journal. Ein bisschen muni, nicht schlecht. Aber normalerweise findet man an solchen Orten noch ein Tagebuch. Wobei, ich habe so viele verpasst, das ist jetzt eigentlich auch nicht mehr so. Leider. Ich bin einfach schlecht im Collectibles sammeln, muss ich zugeben. Ich Stehe gerade auf dem Klone. Ja, gut, dann gehe ich mal hier drinnen weiter. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus eigentlich. Komme ich da vorbei? Jawohl. Komme ich. Ah, ich glaube, ich weiß, dass es jetzt hier kommt. Und das Onkel, ist schade. Onkel, komm schon. Steh ja. Wir werden gefressen. Bitte, wache auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückensäckung. Oh. Glaube ich dir, Kleiner. Ich nehme für dich sogar die Maske ab, damit. Okay, jetzt drehen wir uns schwerfälliger. Ich merke das wirklich. Wenn ich nach rechts drehe, dann zieht danach ziehe er nach. Jetzt wegen dem Gewicht. So ich, ich muss einfach aufpassen. Nice. Ich mag Trophäen. ich guck noch. Töten sie 200 Mutanten. Ja, easy. Ich habe das Replay letztes Mal auch noch, irgendwie töten sie 100 Menschen und so bekommen und 50 Headshots mit dem Luftgewehr und so weiter und so fort. Ja. Äh, ich darf nicht in die Löcher laufen, ich schmier sonst ab und sterb sofort, das habe ich mal ausprobiert. Das war eine Falle. Ich weiß nicht, welche Granaten er meint. Danke, kleiner. Äh, was ich auch rausgefunden habe, jetzt, ich habe mich ein bisschen umgeschaut, wie viele Kapitel wir noch haben. Ich glaube, wir haben noch acht größere, aber teilweise und. Es ist tatsächlich, ich lauf. Äh, es ist tatsächlich so, dass die Entscheidungen im Spiel das Ending verändern. Oh, das war knapp. Und ja, das ist gut zu wissen. Es gibt mehrere Enden leider. Äh, ich werde nicht alle durchspielen halt, weil Anscheinend eben die Entscheidungen im Spiel das Ende beeinflussen. Und somit gibt es einfach nicht alle fällig. Boah, der hat mich jetzt erschreckt. Verlassen wir wirklich die Station? Bin ich hier richtig? Das kommt mir nicht bekannt vor. Ah doch, ja. in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. wenn Kinder zu weit in... Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Nicht schlecht, mit dem Kind auf dem Rücken, ne? Ich bin fit. so. Oh, ich komm. Muss hüpfen. <lacht> Normalerweise würde ich die jetzt wegstoßen, aber... Kleiner, leider nicht. Ich denke schon, es ist kritisch, dass wir hier sind. Oh. Nee, keine Sorge, ich pass auf dich auf. Mein Vater ist da draußen und möchte seine Aufgebaut zurückbringen. Aber ich habe es weggehen. Mama, Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zulegen. Hey. Sascha Enger! Du lebst! Orke ist tot, Mama. Aber dieser Mann hat mich getragen. Auf seinen Schultern. Danke, dass ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Mama, ich, habe den Himmel gesehen. ich könnte Moon schon brauchen, aber nee, ich kann doch jetzt nicht Geld annehmen, für das hier einen Sohn zurückbekommt. Sorry. Und ich glaube, momentan habe ich genug, dass ich da gut durchkomme. Also ich will dem zuhören, ich bin auch mal still jetzt. Ich höre den gerne zu, ein bisschen, allgemein. Ich finde sowas auch immer ganz cool. Ja, nee, aber jetzt geht es nicht nur darum, dass ich weiß, dass, ich, äh, dass es Konsequenzen hat. Oder, okay, auch vielleicht ein bisschen, dass ich jetzt weiß, ja, ich kann nicht machen, was ich will, es gibt Konsequenzen. Äh, wer lesen will, darf halten. Äh, vielleicht auch ein bisschen muss ich zugeben, aber nicht nur. Ich klar, also ich habe es letztes Mal angenommen und sie gibt einen echt guten Batzen, aber ich habe mich danach so, ja, ich kann das nicht machen. Und jetzt habe ich gelesen, ja, es gibt. So, hm? Jetzt will ich nicht mehr machen. Äh, warte mal, äh, die brauche ich nicht. Die bringen mir auch nichts, die können wir rauswerfen. Davon brauche ich und davon. Und davon. Die benutze ich eigentlich nie, die kann ich mal rauswerfen. Das mal so. Medkits kaufe ich jetzt nicht, ähm, aber noch mehr Moon gerne für die Waffe. So. Was hast du? Anpassungen. Nee, ich denke, meine Waffen sind gut so. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier aufgehört habe, bevor es rausging und das nächste Folge machen wollte. Aber ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe aufgehört, bevor es rausging. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskau. Ich wurde in der Lokstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Natürlich, das macht man doch so. Und wir haben sonst eh nichts zu tun. Äh, ja, aber auf jeden Fall. Kurz mal. Warte mal, ich an die Oberfläche. Achso, mit R1. Äh, mit L1 kann ich kurz abwischen. Scheiße, ich habe das Upgrade glaube ich nicht drauf. Ich habe bei der ein Upgrade gekauft letztes Mal mit dem extra Geld, das ich hatte von der, von der Frau. Äh, dass ich den Druck hier behalte. Das muss ich unbedingt in der nächsten Station noch nach. Oh shit, die sind böse. Ja, ich lasse mich kurz töten und fange da an. So. Ich dachte, die gehören zu uns. Ich ging wieder nach oben. Ich sollte aufhören Leuten so gut zu vertrauen von Anfang an, das kommt nicht gut. Kann ich die? Ich probiere es einfach mal. Kann ich die ignorieren? Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich gruselig. Na, was haben wir denn hier? Einen Denker. Brillant. Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren Kopf nehmen, um den Ausgang zu stopfen? Irgendwas flackert. Aber wenn ich dir nicht helfe, damit die als Station erobert. Okay, ne, die sehen mich ab okay. hier. Alles umsonst. Okay, aber so ein cooler Dialog. Man hätte jetzt sein, es hätte ja sein können, dass es klappt. Ich meine, wer weiß das schon. Boah, das stresst mich jetzt, dass ich gelesen habe, dass meine Ein dass ich einen Einfluss aufs Ende habe. Jetzt will ich alles gut machen. Okay, das war keine gute Idee. Ja, tut mir leid, ich dachte, ich kann mich da gut einschleichen. Mein letzter Punkt war eigentlich gut, aber ich will nicht so lange warten. Ja, komm, lad mal nach. Ich renne jetzt einfach mit der Shotgun hin. da oben ist noch einer Okay, ich habe keine Mad Packs mehr. Und mein MG ist leer, verdammt. Boah, das ist echt schwer, verdammt. Ernsthaft. Sorry, aber boah. Ich kann also mich eigentlich gar nicht verstecken hier. Ich sollte den vielleicht trotzdem nochmal zuhören und gucken, ob hier irgendjemand durchläuft. Aber wenn ich die leise töten kann, ist das schon geil. Und da oben ist ja auch noch einer. Vielleicht hat der sie vorhin alarmiert. Ja, das ist genau das Problem mit dem Druck. Ich muss diesen Überdruck aufrechterhalten eigentlich. Ich könnte... Okay, die volle Druckkanone macht einfach immer noch einen One-Hit, das ist voll geil. Sollte ich einfach mehr Druck aufbauen? Der ist gepanzert, der hält einiges aus. Ja, du hast recht, es reicht. Was war das? Da oben ist keiner mehr. Das Scheinweil verleuchtet aber noch. Das heißt, irgendjemand müsste eigentlich noch da sein. Oder auch nicht. Boah, jetzt bin ich ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Da ist noch einer. Irgendwo ist noch einer gerade. Der kam nicht von oben. Vielleicht von hier oben. Kurz mal alles nachladen. Sieht noch sauber aus. Ich nehme mal die MG ein bisschen mehr. Die wesseln und los. Wer ist da? Ist ein bestimmtes Kapitel oder? Ah, 20 Mal die Gasmaske sauber Will der kämpfen? Ah, da rein weg. Ups. Das heißt, ich habe ihn jetzt angeschossen und er wird vom Monster verschleppt. Arme Sau. Komme ich da irgendwo rein? Ja. Hier geht's rauf. so wie es aussieht. Ja. Nein, nein, nein, mach ich nicht, ich muss Filter wissen. Die haben eine Pistole mit aufsetzen. Hm. Ich pack einfach mal alles ein, wie immer. Ich fände es jetzt cool, wenn wir eine Gasmaske nehmen könnten. wenn ich jetzt doch eigentlich ein bisschen sinnvoll, ehrlich gesagt, aber ich verstehe, wenn man jetzt sagt, ja, die kann, kann man jetzt nicht abziehen. Wobei es auch so für zwei Sekunden stehen, um um deine Kaputte zu ersetzen, sollte eigentlich klar gehen. Meiner Meinung nach. Ah ja, guck mal an, der macht sogar. Häng auf der Leiter fest, also. Oh, nee, komm jetzt. Scheiße, kommt die zweite Schicht oder was? Ich zittere bis auf die Knochen. sollte den leise umbringen, vielleicht. Ich habe mir zuerst die neue Gasmaske noch mal. Okay, die muss ich jetzt einfach jedes Mal holen, schnell. Ja, gut, komm, tötet mich noch einmal. Ich habe keine Lust so. Vorhin stand er mit, der Rücken, mit dem Rücken zu mir, also bö. Aber so habe ich echt keinen Bock. So direkt schon anzufangen. Weil ich habe gerade gesehen, ich muss nicht mehr zwingend auf die Leiter hoch. So, ich musste gerade niesen. Ich glaube, es kommt noch ein zweites Mal. Kann sein, dass ich gleich nochmal Pause mache. Ich war noch ein bisschen. Okay, wie es aussieht muss ich nicht mehr, das ist gut. Jetzt ganz vorsichtig. Der ist nach unten gefallen. Da ist noch einer. Der weiß aber eh, dass ich hier bin halt. Okay, da hätte ich eine neue Gasmaske nehmen können. Aber den Filter kann ich noch brauchen. Ich habe noch 3 Minuten 50, bis der neue Filter drauf muss. Ich war kurz, ob da noch mehr auftauchen da direkt. Aber es sieht eigentlich sauber aus jetzt. Ich gehe noch nicht hoch. Der hat einen Schalldämpfer drauf. Ich guck mal kurz, wenn ich die Wechsel. Was sagt er mir jetzt, was für ein Erweiterungen drauf sind? Ah, warte mal. Das ist eh noch sowas hier. Ne, das ist ein Shotgun. Was mache ich denn hier, verdammt? Shotgun, komm her. Da, jetzt habe ich es aber. Was habe ich denn für Erweiterungen drauf? Ich habe das so keine gar nichts. Und die hat einen Schalldämpfer. Ja, du dann. Schalldämpfer macht ein bisschen weniger Schaden normalerweise. Ich gucke jetzt mal was passiert wegen diesem Vieh, ob das mich angreift, aber ich denke mal nicht. Okay, da wäre nur wieder eine Gasmaske gewesen. Und wir gehen hier runter. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht komplett falsch oder übersehe irgendwas Wichtiges. Doch, ich glaube, ich bin komplett falsch gelaufen. Ähm... Anscheinend nicht, wenn ich komme nicht wieder hoch. Ich weiß nicht, ob das nötig war, gegen die jetzt zu kämpfen. Ich hätte es gerne eigentlich ausprobiert, ohne. Aber die, die haben ganz so ausgesehen. Okay, ich probiere es mal ohne. Ich lasse jetzt so lange wie möglich die Waffe weg. Weil ich, ich bin jetzt nur gerade... Weil die sind alles aufgestanden und dachte, oh fuck, die wollen kämpfen. Ich glaube die wollten gar nicht kämpfen ehrlich gesagt. Weil der Einheit hat die Hände gehoben. Ich glaube die wollten gar nicht kämpfen. Das Licht mal aus kurz, weil das Flackern könnte provozierend wirken. Die hat nix. Oh, von da komme ich. Geh jetzt da hoch, verdammt. So. Ich crouche nicht mal, weißt du? Da ist das Monster. Da gehen wir jetzt hin. Und dann da runter. Achso, ich laufe da einen Kreis, deswegen. Jetzt, jetzt komme ich draußen. Alles klar. Also hätte ich gar nicht so weit hoch gemusst. Ah, hier komme ich trotzdem nicht weiter. Ich bin sehr verwirrt. Danke für das Pfeifen. Achso hier. Also ich lasse die Waffe jetzt wirklich so lang wie möglich weg, okay? Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Ich laufe auf den zu. Okay, ne, die kämpfen tatsächlich gegen mich einfach direkt. Okay, da ist noch einer hinter mir gewesen. Und Ich habe es aber probiert, okay? Wir haben es gesehen, ich habe es probiert. Es geht nicht. Das heißt, ich schmeiß dann in die Granate rein nächstes Mal. Eine Sprengfalle. Ah, deswegen gibt es da noch so viel mehr. Ja, passt schon. Das habe ich eh nicht gecheckt. Da sollte mir irgendwie die Himmelsrichtung, glaube ich, geben. Ne? Und das ist ein Feuerzeug. Ja, geil. Da komme ich nicht weiter raus. Komme ich denn da hoch? Okay, das Monster ist jetzt weg. Okay, der hätte eine Magazinerweiterung drauf. Doch, das war die richtige Waffe. Ja, ich nehme die mit. Okay, das Monster ist immer noch hier. Aber ein 45er statt ein 30er Magazin ist echt gut. Ich bin mal wieder weg hier. Da geht's sonst nirgends hin. Das heißt, ich muss wirklich zu den Typen runter halt. Oh ja, oh ja, da, da, da war das. War ja letztes Mal schon. So, der Timer ist neu gesetzt und es geht wieder weiter. So, jetzt muss ich nur wieder zu diesem Treppenhaus kommen irgendwie. Das war das hier hoch und dann geht es da drüben nämlich runter. So. Und ich laufe direkt wieder zurück mal. Ich lass die kurz fertig laden. Kommt der hierher? Nein, der wartet auch draußen auf mich. Der lebt noch. Drüben sind noch mehr. Deswegen war das Reinrennen so doof, weil der hat mich von hinten dann erwischt. Finde ich jetzt ehrlich schade, dass das so ausgekommen ist. Ich habe es am Anfang probiert noch mal Ich war beim ersten Mal nicht sicher, habe es dann aber aus Panik gemacht. <lacht> Muss ich zugeben. keine okay, eine Rückstoß Ist auch eine Shot. Ja. Haben nur ne zwei Sorry, nee, ich brauche meine Sechser. Die ist geil. Lautschuss war Feuer. Oh, wow. Ich weiß, ja, ich brauche lange, aber hallo. Geil. Okay, wir können das Lager mal looten gehen jetzt. Ne, Gas Gasmau, ohne, ganz neue. Oh, fast. Fast ganz neu, damit kann ich leben. Oh shit, ich sehe schon, wir sind bei. Ups, wir sind schon ein bisschen. <lacht> du kannst ihn noch ausschalten, wenn du Viereck drückst. Oh. Das wäre ein Pacifist Run. Es gibt eine Folge für einen Pacifist, aber ist okay, ich mache das jetzt nicht. Also, äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, für euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Adrian, alles Bob mit Zucker. Cheerio.